So fein staubgewischt und jetzt noch das Waschbecken putzen. Genau. Na, super. So schön macht es. Staubgewischt hast du auch schon. Ne? Ja, toll. So fleißig warst du. Guck mal, das Eck ist schon ganz sauber, wo du geputzt hast. Sehr schön, Fleitschei. Ha? Das ist toll. Sollen wir noch mal Wasser aufdrehen? Warte, ich drehe noch mal ein bisschen Wasser auf. Genau. Ja, das brauchen wir auch. <lacht> toll. Ganz toll gemacht. Jawohl. Super. Also dann, Feierabend für heute. Ha? Die Wand noch? Okay. Nö, ne, die ist sauber, okay. Sehr schön, Fleutschei. Wunderbar. Ne? Okay. Also jetzt aber Feierabend. Ne? Also dann, gute Nacht.